Ich hier Bernd Pirat, heute im Landtag NRW. Ich habe Herrn Kermann hier, äh, Sprecher für Kommunalpolitik, unter anderem. Unter anderem. Und ähm, ja, gestern gab es eine Anhörung und wir wollten kurz darüber sprechen, was da vorgekommen ist. Ich sag doch erstmal Hallo und sag, worum es ging gestern. Genau, hallo, hallo zusammen. Äh, wir hatten zwei Anhörungen, bzw. eine Anhörung zu zwei Anträgen gestern. Der eine Antrag, Yes, we scan, Bürger in NRW vor Überwachung schützen. Mhm. Und der andere Antrag geht um Schutz vor äh, Whistleblowern hier in NRW in Behörden mhm. hauptsächlich. Äh, das ist nicht normal, dass wir zwei Anträge in einer Anhörung behandeln. Das hat damit zu tun, dass der Antrag Yes, we scan, äh, nicht wie soll ich mal sagen, An, nicht angehört werden sollte. Wir mhm. großen Widerstand, große Schwierigkeiten, den zu einer Anhörung äh, zu bringen. Äh, von kurz einer Fraktion. Von Seiten einer Fraktion. Äh, kurze Erklärung dazu. Das ist, da sieht man auch mal, wie, wie lang äh, die, das alles so dauert. Das ist der Antrag, den wir am 11. Juni letzten Jahres eingebracht haben, ganz kurz nach dem äh, Snowden das erste Mal an die Öffentlichkeit äh, gegangen ist. Ich glaube, das war 5. Juni oder mhm. so. Ein paar Tage später hatten wir hier diesen Antrag drin. Ähm, der behandelt im Prinzip wirklich so die, die, die Basisfacts, also dass die IT äh, hier in die, die ähm, also Computernetze in Nordrhein-Westfalen, die eine, von der Landesregierung betrieben werden, überprüft werden. Das alle Informationen äh, öffentlich gemacht werden zu dem snowden was was halt da äh, wir wussten ja gar nicht damals, wie sich das alles so auswachsen mhm. äh, wird und, und was da noch alles kommt. Äh, deswegen aber direkt am Anfang zu sagen, hey, wir müssen alles transparent machen. Ähm, dann, das war uns eigentlich sofort klar, wir brauchen Verschlüsselung, mehr Verschlüsselung, weil wenn jemand in die Netze guckt, können wir nur äh, das ein bisschen schwieriger machen, wenn wir verschlüsseln. Das war also auch Bestandteil des Antrags, der ist auf der Webseite übrigens auch abrufbar und es ist anscheinend so gewesen, wir hatten schon früh so viel in diesen Antrag reingepackt, dass man da nicht so gerne drüber sprechen wollte, mhm. sage ich mal so. Weil es ja auch noch zur Zeit des Wahlkampfs war, wo sowieso alles ein bisschen totgeschwiegen wurde. Das kommt auch dazu. Wir hatten einen Monat später noch weitere Anträge zum Thema. Die waren ein bisschen konkreter, Wirtschaftsspionage und so weiter. Und man sagte auch, hey, ihr macht hier viel zu viel. Und das ist alles Bundesthema. Also schon damals hat das angefangen, lieber alles im Bund und nicht hier noch in Nordrhein westfalen Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann im Herbst letztlich die... Anhörung also durchgesetzt für den Antrag, Jesbi Scan, die dann aber auch wieder terminiert auf einen sehr weit in der Zukunft liegenden Zeitraum, der war dann jetzt am 6. Februar gestern. Also zu einem quasi topaktuellen Thema wird die Anhörung dann sieben Monate später gemacht. Genau, das war damals topaktuell, aber wir wissen ja alle, das ist jetzt immer noch topaktuell. Und äh, im Effekt war das allerdings so, dass wir gestern, äh, jetzt habe Whistleblower ich sich noch, auch noch kurz ein bisschen zu erklären, der, der zweite Antrag, der ist auch vom äh, Sommer letzten Jahres, behandelt nicht direkt Edwards äh, 9 zu Edwards haben wir ja noch separate Anträge hier auch, äh, sondern behandelt eigentlich das, das grundsätzliche Thema Whistleblowing Hinweisgeber ähm, hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben keine richtige gesetzliche Regelung, keinen richtigen Schutz für Hinweisgeber. Ähm, es ist auch auf Bundesebene im Arbeitsrecht immer noch ein Problem in, in Deutschland grundsätzlich. Da gibt es auch, gibt's auch eine, von der UNO bzw. von der EU-Richtlinie, die wir hier noch umsetzen müssen zu äh, Hinweisgeberschutz, was äh, auch auf die lange Bank geschoben wird von Seiten der Bundesregierung. Es ist hauptsächlich tatsächlich auch ein Bundesthema, weil es Arbeitsrecht betrifft in der Regel. Trotzdem können wir auch hier in NRW äh, im Bereich Beamtenrecht, im Bereich äh, bei, bei Vergabe von Aufträgen und so weiter gesetzliche Regelungen schaffen, um Hinweisgeber, die, die äh, wie soll ich sagen, Schwachstellen oder die unkorrektes die, äh, Verhalten, Missstände oder sowas aufdecken, äh, um, um die besser zu schützen. Das ist das Ziel dieses Antrags äh, gewesen, auch da, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wir vom Sommer. Letzten Jahres gewesen ähm, oder ein weit in der Zukunft liegender Anhörungstermin, weil die haben halt viele Anhörungen, halt auch für den äh, Februar dann festgesetzt. So kam es, äh, und YesWeScan Scan wurde dann hier an diesen Februartermin angedockt. So kam es halt, dass wir jetzt zwei Anträge haben in einer Anhörung. Äh, die Missachtung der anderen Fraktionen gegenüber dem äh, IT-Antrag, also YesWeScan, Scan, hat sich Dadurch gezeigt, dass die einfach keine Sachverständigen benannt haben. Aber es ist so, dass bei einer Anhörung äh, jeder mindestens einen Sachverständigen benennen kann. Mhm. Äh, die haben es einfach nicht gemacht. Und sagt, ist uns egal. Äh, ja, ich sag mal, vielleicht auch dann deren Problem. Es gab halt einen Sachverständigen und der hat äh, eigentlich sehr deutlich gemacht, äh, dass äh, ja, wir große Probleme haben hier äh, mit, der, mit unserer IT-Technik und dass der Antrag, so wie wir ihn gestellt haben, die Technik zu prüfen, Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, mehr Verschlüsselung einzusetzen, voll berechtigt ist. Jetzt erzähle ich vielleicht mal, was er, was er so erzählt hat. Sag doch erstmal, was das für ein Sachverständiger war und was der für einen Hintergrund hat, um den einordnen zu sortieren zu können. Okay. Der ist äh, von einer Sicherheitsfirma, äh, also... Äh, Dienstleister, der im Auftrag von Firmen und auch Kommunen, also auch öffentlichen Stellen, die Netze ähm, prüft, mhm. Schwachstellen sucht und halt auch findet. Also er macht das, was er mal ist, ist von der Qualifikation sicherlich Hacker, mhm. ähm, macht es aber im Auftrag halt der Unternehmen und Behörden. So. Was ja prinzipiell auch gut ist, das ist es, dass er halt, äh, also dass auch Behörden ihre Netze testen. Was nicht gut ist, ist, dass er regelmäßig äh, große Schwachstellen findet. Und ähm, ja, das hat er gestern halt auch erzählt. Das, äh, die Stellungnahme gibt es übrigens auch äh, online auf der äh, Landtagswebseite und auch auf der Seite der Piratenfraktion ist die abrufbar. Lohnt sich auch zu lesen. Es ist eigentlich. Ähm, da wird eigentlich deutlich, dass das gesamte Sicherheitsproblem auch ein sehr menschliches ist, mhm. weil äh, hauptsächlich geht es darum, äh, dass man in die Unternehmen oder in die Behörden halt einfach reinkommt und wir wissen alle, wenn wir irgendwo äh, physisch rein, also als, als Person reinkommen äh, können, dann können wir irgendwo ein an Kabel ran, können was dazwischen stecken können wir irgendeine Box platzieren, die sich halt in, in Netz, äh, die in Netz reinkommt, also mhm. ins, äh, ins interne Netz. Und dann haben wir gute Möglichkeiten, äh, die Schwachstellen besser zu finden. Also das ist erstmal der erste Weg tatsächlich, äh, kleinen Steckerchen, kleinen Sender hier und sowas. weiter. Also also das, das geht nach wie vor sehr einfach. Die Hardware vor Ort manipulieren. Die Hardware vor Ort manipulieren, genau. Ähm, wenn man da erstmal ist oder auch, hat auch den klassischen Weg über eine Webseite natürlich auch, wo die Behörde irgendein öffentliches Angebot macht zur Kontaktaufnahme. Ähm, hat er auch gesagt, gibt es immer, äh, immer wieder Schwachstellen, wo man dann reinkommt. Wir haben nicht explizit Techniken beschrieben. Das also zur Story, also, wenn er jetzt gucken möchte. Da muss, also muss man selber wie Genau, da muss man sich nach wie vor noch selber kümmern. Das war ja auch nicht Sinn der Sache, aber er hat ganz klar und glaubhaft versichert, dass eigentlich, äh, was haben wir, wir haben das getitelt, löcherig wie ein Schweizer Käse, äh, dass da viele Möglichkeiten sind. Und mhm. ähm, man muss es halt auch gleichsetzen, so was er machen kann, das können halt auch andere und das können auch andere Dienste machen und ich bin mir auch sicher, das werden auch andere Dienste machen. Mhm. Ähm, jetzt wird es nicht so sein, dass äh, die NSA hier in jeder Gemeinde irgendwo äh, da ihre äh, WLAN-Repeater oder so, solche Sachen oder äh, Sticks äh, installiert hat, aber wenn es irgendwo... Ähm, notwendig ist. Und wir haben auch in den Kommunen, Snowden hat es gesagt, aber das ist auch sehr ganz vom Verständnis her, wenn also äh, hier Investitionsprojekte in der Stadt äh, sind. Wir haben amerikanische Investoren, wir haben, auch, äh, wir haben auch russische und chinesische und so weiter. Das gibt immer wieder äh, Gründe, warum man in bestimmten Gebieten an Informationen ran will oder äh, als ausländischer Investor, als ausländische Regierung und es, man muss einfach sagen, es wird gemacht. Punkt. Mhm. So. Hallo. Guten Tag. Ähm, wir sitzen hier im Foyer, falls es noch äh, nicht jemand gemerkt hat, hier ist also ein bisschen betrieben. Ja, ich werde versuchen, das so zu schneiden, dass man die Leute halt nicht sieht. Okay. Und, aber, ja, macht ja nichts. Ähm, so, es wird gemacht und es ist möglich, äh, ein ganz wichtiger Punkt, was er auch, was er auch gesagt hat, neben den ganz normalen ähm, Sicherheitsberücksichtigung, äh, äh, dass man einfach die Leute kennt, die sich an der, äh, an der Technik also wenn man jetzt im Unternehmen ist, die sich an der Technik halt äh, äh, nach dass man die Mitarbeiter auch persönlich kennt. Genau, das sucht ihr jetzt <lacht> gerade. Und dass man sich einfach fragt, hey, wer ist das? Wer fummelt denn da gerade an einem Rechner rum? Oder mm -hmm. so? das, ist, das ist so ein Klassiker. Aber ein ganz ganz wichtiger Punkt, das Thema Verschlüsselung. Halt. Und das wollen wir hier auch zum äh, zum großen Thema machen, dass wir äh, mehr Wert drauflegen legen, halt, äh, angefangen von Mails, und dass wir verschlüsselte Übertragungswege nutzen. Und auch die Leute sensibilisieren, was es bedeutet. Wir wissen aber auch, wir wissen ja auch selber als Piraten, wir reden viel von Verschlüsselungen, aber machen es auch selber nicht so sehr häufig. Mhm. Das heißt, das, das wird also das, das wird ein Thema der nächsten Wochen und Monate werden. Hier <lacht> Programme machen. Wir haben im Landtag auch große Schwierigkeiten. Mit hier können wir es technisch nicht, weil wir Nein. dürfen es nicht, sagen wir es mal so. Technisch möglich ist es ja, ist ja nicht das Problem, aber wir dürfen es nicht, weil wir an den Geräten nicht äh, keine eigenen Rechte haben. Ähm, GPG nicht installiert wird. Äh, und gut, da werden wir aber dran arbeiten, weil ich denke, das ist... Äh, Bedingungen heute, dass wir einfach unsere Kommunikation besser schützen, mhm. nicht mehr ganz so einfach einsehbar machen. Mhm. Und das betrifft halt auch die Behördenkommunikation. Wir hatten auch vor der Anhörung gestern schon Anfragen gestellt ans Ministerium, haben herausgefunden, dass es gerade mal 100 Mitarbeiter gibt in der gesamten Landesverwaltung, die Ende-zu-Ende E-Mail-Verschlüsselung machen. Mhm. Ja. Ja, also du sagst jetzt, der Experte hat jetzt glaubhaft gemacht, dass ja alles löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Ähm, du hast auch schon den Punkt Wirtschaftsspionage angesprochen, ich sag mal so Projekte wie äh, Bär, wo sich dann ausländische Firmen bewerben oder ich sag mal, äh, was hatten wir hier in NRW, äh, Bauskandal beim BLB, wo halt auch äh, anscheinend vorher Informationen draußen waren, ob die jetzt klassisch rausgegangen sind oder wie auch immer. Ähm, aber was bedeutet das für den Bürger? Ich sag mal, ich persönlich habe meine Daten komplett im Meldeamt liegen, auf die man zugreifen kann. Ich war nach dem Studium zwei Monate Hartz IV, weil ein bisschen Job dann gefunden hatte. Was ist denn mit diesen persönlichen Daten der Menschen da draußen? Sind die sicher? Nein. Nein. <lacht> Ganz einfach Antwort, super. Ja. Also Im Prinzip kann da ja. also kann jemand, der technisch äh, versiert ist, ja, also direkt nicht, auf alle Daten nicht, nicht jeder, das ist klar, nicht jeder, die liegen nicht einfach ganz frei da, aber es gibt halt äh, ja die abgestuften Möglichkeiten, also der mit den entsprechenden äh, Hardware-Tools reingeht und sich halt den Zugang verschafft, was möglich ist, das haben wir halt, äh, das haben wir geklärt, äh, der kann es machen und äh, wer halt den, äh, den Weg über, äh, über die Webseite oder Terminal oder was auch immer findet, der kann es halt auch. Und es gibt Leute, die können es. Mhm. So. Und es gibt die Dienste, die können es. Und es gibt sicherlich auch im Bereich OK, also organisierte Kriminalität, Leute, die können das. Mhm. So Und da sind die Daten vom Jobcenter äh, ganz klar. Da ist auch Finanzamt sicherlich. Also Systeme, die, das ist vielleicht auch noch Wichtigste. viele Systeme sind ähm, ja, miteinander äh, verknüpft, beziehungsweise Schlüssel von Systemen, die eigentlich nicht so einfach zugänglich sein sollten, wo die IT die wollen wir auch nicht ganz so schlecht machen. Wir haben hier eine Landes-IT, IT NRW, die haben schon Ahnung, was sie tun. Mhm. So ist das nicht. Die haben auch abgesicherte Systeme, die haben auch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Aber dadurch, dass Kommunen, Landesbehörden auch sehr stark vernetzt sind und sehr stark, äh, äh, ja, sehr stark vernetzt sind, passieren halt auch Dinge, dass äh, Zugangs- Codes auf Rechnern liegen, wo sie nicht so hingehören. Mhm. So. Und auf Arbeitsplatzrechner äh, oder halt einen einfachen Server kommt man schneller in, der, in die Behörde, also äh, wenn man einmal in der Behörde ist, äh, kommt man recht schnell drauf. Und wenn da dann halt die Codes liegen für besonders gesicherte Systeme, weil der Mitarbeiter halt, weil das so sichern kann, weil es äh, oder whatever ähm, dann ist halt ein sicherheitskonzept was sich die it überlegt hat dann an der stelle auch durchbrochen so und das passiert halt auch das hat er auch äh, festgestellt auch die qualität der passwörter also die haben auch intern noch mal wieder durch passwort abgesicherte systeme aber die sind dann halt auch manchmal irgendwo aufgeschrieben mhm. im rechner oder sind halt auch drei, drei, vier, ja. Ir irgendwie sowas mhm. ja? ähm, so also <lacht> All das passiert halt und äh, ja, insofern liegen auch die, liegen unsere persönlichen Daten halt auch relativ frei und werden sicherlich von der einen oder anderen Stelle auch genutzt. Mhm. Gut, das zeichnet natürlich jetzt schon mal ein sehr graues, düsteres Bild von der Sicherheit der Daten, die von uns, von den Firmen und was auch immer bei den äh, Behörden liegen. Ähm, was ich jetzt noch gehört habe, was mir gesagt wurde, ist, gestern sei wohl auch äh, jemand, Mitarbeiter oder was auch immer, äh, vom amerikanischen Konsulat da gewesen. Stimmt das? Das ist äh, korrekt. Das haben wir auch äh, immer, wenn wir im Innenausschuss über dieses Thema sprechen. Wir haben fast bei jeder Sitzung des Innenausschusses, dass wir äh, hier wieder fragen, was ist denn nun äh, äh, bei der Landes-IT, wie sind die neuesten Ergebnisse? Ähm, so war es auch gestern bei der Anhörung. Äh, wir haben hier in Düsseldorf im Generalkonsulat. Ähm, die Dame, die uns da öfters besucht, die war auch wieder da. Mhm. Ja, mein, wir wollen halt <lacht> wissen, was wir hier so besprechen. Ja? Also wir also, ja. ja gut abgesehen. Oder andersrum, sie sind halt interessiert. Das ist auch wiederum, muss man auch wieder so sehen, sie wollen halt äh, ja schon gucken, wie wir mit dem Thema hier umgehen. Mhm. Es ist ihnen nicht egal, was durchaus in Ordnung ist. Was zumindest mhm. zeigt, dass es bei Leuten, die jetzt durch die Veröffentlichung von Klar. Edward Snowden sehr im Verdachtsfokus stehen, ich sage es mal so, mhm. äh, ja schon interessant ist, dass sie dann kommen. Ja. Mhm. Man könnte jetzt, man könnte dann auch überlegen, dass möglicherweise naja, ich schreibe halt auch ein paar Sachen zu dem Thema. Ich stehe auch mit manchen Leuten in Kontakt zu dem Thema. Mhm. Müsste ich mir auch überlegen, ob das vielleicht auch ein bisschen genauer angeguckt wird im Moment. Weiß ich nicht. Ja, das ist nicht so ein tolles Gefühl ne? eigentlich. Weißt du schon auf, was du schreibst? Ich verschlüssel bestimmte Sachen natürlich, aber auch da gibt es halt auch Grenzen. Ne? Ja, man hat ja gehört. Äh, also die, Brunzi mal, die im Büro am Rechner was geschraubt haben, ich sage mal, Taylor ist jetzt äh, Operations, ne? Klar. Also, es ist, ähm, es ist das Thema unserer Zeit jetzt. Wir brauchen, also, das ist dass es nicht vorbei, das wissen wir ja alle, klar. klar. Äh, aber dieses, dieses Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wer das noch hat oder wie das sich halt bei anderen bemerkbar macht, ähm, das Gefühl, dass man letztlich nicht mehr privat ist, äh, ist nicht so toll, mhm. muss ich ganz offen sagen. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, mit, mit dem Hintergrund, äh, wenn man sich hier in einer äh, etwas exponierten Form halt darum kümmert, dass man möglicherweise dann auch natürlich erst rechts auf die Aufmerksamkeit auf sich zieht, das auch nicht soll. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Frank, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Äh, wenn es da neue Sachen zu gibt, werde ich wieder auf dich zukommen. Jederzeit gerne. Ähm und ich habe jetzt für das äh, amerikanische Konsulat noch einen schönen Hinweis. Die Sache ist gestreamt worden, die hätte nicht mehr persönlich kommen müssen. Ja. Tschüss. Ja.